Ey, ey, ey, hey. Zieh mich aus, zieh mich aus, zieh mich raus. <lacht> zieh mich aus. Hey ho. Wir sind heute bei einem Panzer oder bei besser gesagt drei weiteren Panzern mit da oben, die Gallionsherren Josie. Was heißt sogar gerade Oder auch Generalin. Geht auch. Leider kommen wir jetzt in den Panzer nicht mehr so richtig rein. Und es ist irgendwie ein bisschen zugerostet. Da bin ich hier hin, wo sehr spannend. Wir mussten über eine provisorische Brücke springen, klettern, balancieren, je nachdem wie man das bezeichnen möchte. Ich glaube unter meinem Gewicht äh, würde diese Brücke nicht mal leben wollen. Es hat schon geknackt. Aber wir werden es dann sehen, wenn ich dann Petsche nass bin. Für Abos könnt ihr es gerne sehen. Gardionsjahren. Quatsch, nochmal. Der alten Soldaten, die werden es kennen. Hier unten ist die kleine Hundeluke. <lacht> da das Kanonenrohr, auf dem meine Freundin sitzt. Nein. Ja, nicht mehr. Geh runter. Mit meiner Uhrbecksjacke. Und. Leider kommt man hier nicht mehr rein, denn hier wurde nämlich alles schon zugeschweißt. Extra. Ich hab das die ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass die Schafe näher kommen. Wir hatten wir hier attackiert von Schafen. Ja, das genau von Schafen attackiert. Das wird das. Das war der Titel von dem Video. Top. Ich musst gerade nach einem Anlasser. Ja. Alter, fuck you. Sagen, dass wir definitiv in Tarnpanzer, -Pan der war nur für die Tarnung da. Er war als Baum verkleidet, könnte man schon fast behaupten. Links sieht man noch in ordentlichen Panzer aus. so brüchig sein kann. So, da ist mein Film nicht komplett im Arsch ist und ich jetzt die letzte Aufnahme mit Handylicht machen musste. Im Nahen jedes Jahr noch, aber von fern äh, ist es absolute Scheiße. Würde ich sagen, mache ich einfach mal hier mein mal kleinen Cut mit der Info, wer billig kauft, der kauft zweimal. Das definitiv. So, wir haben Treupanzer. Ähm, ich, gehe mal, ich gehe mal davon aus, dass es drei amerikanische Panzer sind, die einfach jetzt hier stehen und ein bisschen vergammeln. So, dann, bye bye. Die Scheiße sein im blödesten Hm? Wie tief wird denn die Scheiße im blödesten Fall sein? Nicht tief. Nicht tief. Aber <lacht> schlammig ist das. Hm. Deine Füße müssen versetzt arbeiten, ein bisschen. Also ja. nicht gerade drauf, sondern quer drauf, so leicht. Ja. Das ist einfach nur, wenn rutsche ich hier, wo ich gerade so ein bisschen auf dem bin oder die Scheiße wackelt so richtig böse. Schatz, mach sofort geht für mich. Okay. Vielleicht gebe ich das Training. Mhm. Das sind so die Momente, wo man sich denkt, Mensch, das ist schon eine Anlehrschaft. <lacht> Irgendwie gefühlt packet das hier gerade noch mehr. Äh, fuck. Oh. Ey, ey, ey, ey. Zieh, zieh mich raus, zieh mich raus, zieh mich raus! ¡Sí, sí, sí, sí,